Das nächste Lied geht tief, weit, weit in die Geschichte zurück. Ähm, wem von euch sagt die Abkürzung DDR etwas? Noch nie gehört. Noch nie gehört, ja. Also DDR war hier wohl früher mal, habe ich mir sagen lassen. Ich komme selber aus dem Westen und ich habe als Kind schon diese Abkürzung gehört, das war so ein Land, wo alles ganz furchtbar und ganz scheiße und ganz grausam war. Warum wusste eigentlich niemand, die Erklärungen widersprachen sich teilweise. Ich kannte auch niemanden, der da schon mal gelebt hatte, aber alle wussten, wie es da war. Und äh, ich habe mich immer gefragt, was eigentlich so schlimm daran war. Und vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb habe ich das endlich mal erfahren. Ähm, da habe ich nämlich anlässlich der Abschaffung von Plastiktüten in den Supermärkten einen Artikel in der Welt online gelesen. Und der war betitelt mit ähm, Der Einzelhandel wirft uns zurück in die DDR. Und Jetzt weiß ich also endlich, warum die DDR so furchtbar war. Und weil die die Welt online ist ja also ein kleines Nischenmedium mit einer begrenzten Reichweite. Und ich habe mal gedacht, so hier ja, der Papst, seine Frau und sein Porsche hat hier eine viel größere, eine viel größere Reichweite. Und ich unterstütze sie mal so ein bisschen in der Weiterverbreitung dieser Erkenntnis. Deswegen. Ein unmenschliches System Brauchtest du mal eine Plastiktüte, dann hattest du ein Problem Alle waren schwer traumatisiert, weil es keine Plastiktüten gab Und die Bolzen von der Straße. die lachten sich darüber schlaff Alle wurden Tag und Nacht überwacht Aber das ist ja inzwischen normal, da hatten wir mal besser I'm uh -huh. It's deja kind of plastic. Keinen Sinn